Hallo meine Pokéfreunde, Pokédenden willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Wir sind hier nun an der zweiten Hälfte der Brücke. Und ich habe auch ein paar Sachen ähm, weggetan und verkauft. Und ja, wir werden es weitermachen. Ja, macht Sinn, ne? Den hatten wir letztens mal besiegt. Hast du sehen mehr oder weniger, wie auch immer. Und hier kämen wir, soweit ich weiß, neuer Angeln. Mein Bruder ist der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest du auch angeln? Klar. Cool, du bist mir sympathisch. <lacht> Nimm das hier und genieße das Anglerleben. Und, ja, eine super Angel. Angeln ist nicht nur ein Sport, es ist eine Kunst. Nun zieh los, um den großen Fang zu landen. Es gibt aber soweit ich doch noch eine Profi Angel. Ja. Aber wir haben jetzt zumindest die super -Angel und die ist viel, viel nützlicher als die normale Angel. Das kann ich euch sagen. Lass uns mal angeln, würde ich sagen. Muss mal unseren Glück versuchen auch die, die zwei ähm, Nuggets verkauft haben wir ein bisschen cash bekommen und und yes yes yay ist angebissen okay ich bin gespannt was das so sein wird und wie gesagt die nächsten zwei folgen die werden halt ein bisschen kürzer Das ist ein goldini Warum wir es fangen ja warum nicht können wir mal versuchen und ich habe relaxen nicht trainiert ich wollte es äh, mit euch trainieren dachte ich mir so nicht zu so faul oder so gar nein auf gar keinen fall und kriegen wir es ich sag ja, yay. Ist ja Das haben wir jetzt aber im Team, ne? Oh Gott. Naja, egal. Wieso auch nicht? Ein Goldini. Weil die Schwanzflosse dieses Pokémon bauschig wie ein Ballkleid ist, nennt man es die Wasserkönigin. Alles klar. Das wusste ich auch noch nicht. <lacht> Und ein Trainer ist ja auch bestimmt irgendwo. Ja da. Oh, Außer Schneider, haben wir das? Ähm, das? Sollten wir haben, oder? ja ich habe schon lange nicht mehr gespielt also ich habe schon lange keine Faust mehr in diesem Spiel benutzt hier ist ein Item aber der will wir uns nicht durchlassen aber das Item ist bestimmt irgendwann in der TM oder so man weiß nie was der nächste Fang sein wird oh bitte das ist nicht der 6 das ist oder Trainer oder ist es nicht okay weil <lacht> gibt es weil ich weiß in jedem Pokémon-Spiel und ja das ist ziemlich nervig ja gut, aber jetzt war glaube ich schon ein bisschen dran und ich weiß echt nicht, was er für Attacken lernen kann. Ich habe nicht nachgeguckt. Müsste ich vielleicht mal machen oder so. Ich mal gucken, was er für lernen kann oder was für Attacken e wir haben. Aber relax ist eh stark genug gegen so Lappen wie Carpador äh, fähig zu werden. Aber normalerweise hat er auch so, so Hyperstrahl, glaube ich weiß nicht. ihr wollte aber unser Relax so soll ja so ein richtiger, also halt so ein Erholungs-Relax werden. Dass er sich die ganze Zeit heilen alles. Ha, alles klar. Wir haben gekämpft. und Der Busch ist wieder da. Logik, aller Logik vor allem dem ja. Richtig. Mhm. Außerdem also habe ich noch so ein Kapi Plus, glaube ich bekommen. Wo ist das denn? Da Kapi Plus. Das können wir mal. Äh, weiß nicht. Wir wollen wir es denn geben? Ich habe echt keine Ahnung, wie wir es geben könnten. Mhm text kommt. Warum nicht? Und dann noch mal Pokémon und hier Freibahnen. Bitte, danke schön. So. Besitzt du einen Mondstein? Oh, ich glaube, der der der. Ja, der sagt ja halt, hey, wenn du noch kein Mondstein hast, dann hol dir lieber du Lappen, weil da kann man coole Pokémon damit entwickeln. Ja, schräg 1 <lacht> Soweit ich weiß aber ja brauchen wir eh nicht. wenig ich merke die Puppen werden immer stärker hier von dem gegner es gibt übrigens auch zwei wege zur nächsten stadt wo wir jetzt hingehen der eine ist so ein fahrradweg da müssen wir mit dem fahrrad fahren gegen so biker kämpfen und es gibt diesen weg wo wir einfach äh, über die brücke gehen und nach über ein labyrinth sind und das werden wir das da drin schaffen dann sind wir dort aber ich weiß nicht welchen weg äh, besser ist aber ja wir nehmen erstmal den weg den weg hier und dann gehen wir noch mal den anderen Weg, damit wir alles haben. Äh, nee, ich bin nicht tauschen, Das ist eh alles schwach. Oh, Hidorino, hm? Könnte vielleicht ein bisschen Ärger anrichten, aber ansonsten eigentlich nicht. Ne. Ah, Relaxe eh See, richtig stark eigentlich. Aber man kriegt doch schon auf Level 30. Also zumindest hier. Ich glaube das andere ist auch Level 30. Ich weiß nicht. Aber ich bin der Meinung, wir haben es gesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber ich glaube schon. Hier ist nix. Okay, dann geht's hier unten weiter. Sind wir schon? Nee, aber wir sind gleich mit der Drücke Brücke schon fertig. Ach oh, stimmt. Hier kann man wilde Pokémon fangen. Die es sonst glaube ich nirgendwo gibt. Wenn ich mich recht erinnere. Und ganz hinten gibt es auch nicht irgendein Item. Nee, mir geht's nur für Pokémon fangen. Können wir ja mal machen. Können wir mal gucken. Ja, warum nicht? Oh, Blutzuck! Blutzuck! Lass mal fangen, das war cool. Blutzuck! Okay, tut mir leid. Um überlebt es kopfnuss ich, ich glaube es nicht ich glaube nicht ich mache einfach mal äh, superball und wird es er eingefangen ich sag nein <lacht> <lacht> du, du, du. Äh, komm wir versuchen mal kopfnuss und und und bitte nicht sterben ja nice perfekt perfekt so und jetzt soll es drin sein Ansonsten, keine Ahnung. Ja, dachte ich mir. Geil, geil, geil, geil, geil. Wir brauchen auch eh genug, ähm, damit wir auch bestimmte TMs bekommen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es die hier schon gab, nee, in den normalen. Ein Remake gab es ja auf jeden Fall, aber hier weiß ich noch nicht. Dieses Pokémon lebt im Schatten großer Bäume. Es frisst Insekten und wird von Licht angezogen. Hm, okay. Okay, ja gut, dann machen wir mal weiter. Ach, oh, stimmt jetzt Habe ich, hab ich Gegengift? Ja, natürlich habe ich Gegengift. Relaxo, Relaxung. Nice. Aber die Brücke sollte eh nicht länger sein, als die vorher. Ja, jetzt sind wir auch schon, glaube ich, ja, wir sind gleich am Ende. Wir haben hier noch drei Gegner vor uns. Ja. Machen wir die mal. Ja, ich dachte mir schon, hä, was ist mit dem los? Ich habe in einer Höhle... Carbon -bon gefunden. Glaube ich heißt das gerade keine Ahnung. Okay, sorry. Wir sind schon bei sieben Minuten, krass, dachte ich nicht. Hätte ich nicht gedacht. Ein Goldini. Ich finde es aber langweilig, dass vor allem in der Gen viele Gegner einfach die gleichen äh, Pokémon haben. Der einzige Unterschied wäre höchstens vielleicht die Level oder so, aber das ja. Hm. Finde ich halt schon ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Jetzt ich selbstverletzt. Ja, schlau. Aber Verwirrung gegen Verwirrung gibt es, glaube ich, soweit ich weiß. Keinen Trank gab es auch noch nie. Und wird es auch nie geben? Ja, es geht halt von alleine einfach weg. Aber <lacht> ja, ja, sieh ihr? Jetzt ist es weg. Das ist halt wie Schlaf. Aber nur bei Schlaf gibt es schon halt so eine Art Heilung. Und das Colini, das kriegt gerade mein Ace. Oh, geil. Bitte nicht, bitte nicht. Oh nein. Ich glaube, mein Relax ist tot. Nein, noch nicht, noch nicht. Ähm wie machen wir das super Trank richtig? Das ist das falsche Alter, fuck <lacht> Aber je habe ich nicht mehr in meinem Inventar, damit mein Inventar mehr Platz hat, Leute. Ja, besiegt es halt. Und bitte, bitte. Ja, endlich! Und besiegt! Nice! 666 Erfahrungspunkte! <lacht> ah, okay, nein. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Und ich habe es auch schon öfters mal gesagt, aber in Videos glaube ich noch nicht, aber ich, ich werde es mal auf jeden Fall erwähnen. Ähm, ich kann momentan kaum irgendwelche Spiele spielen, nur eben Monatoren und so. Weil mein PC einfach äh, nicht mehr so gut wie damals war, sag ich so. Und ich spare auch momentan für einen neuen PC, das kann aber sehr lange dauern. Vielleicht Ende des Jahres oder so. Ja, so lange kann es dauern. Oh Gott, was war das jetzt? Okay. Und deshalb werden bisher, bis jetzt auch äh, erstmal bei Let's Plays nur Emulatoren-Spiele, also, also irgendwelche Spiele, die ich auf dem Emulator auch spielen kann, kommen. Ich werde vielleicht auch so ein Video dazu machen, wenn ich einen neuen PC habe, also ja, einfach dranbleiben. So, ich hab's vermasselt, ja, das hast du. Und der nächste, meine Vogel-Pokémon wollen kämpfen. Oh, jetzt kommen Vogel-Pokémon, krass, aber relax, aber die recken, hoffe ich, denke ich, hoffe ich, denke ich, ja. Du, du, du, du, du, du, du, du ein Top, yeah. Aber ging sowas. Ich weiß nicht. Bei Patix sehr gut. Hm, hm, hm, hm, hm, hm, ups. Hm, hm, was Amnesie macht, habe ich gerade vergessen. Top-Trank hätte ich, aber nee. Super-Trank. einmal. Hm. Ich hätte mir Items kaufen sollen. Ich muss nichts, wenn wir demnächst mal in der Stadt sind. Oder wenn wir die nächste Mal wo die Zeit Gelegenheit dazu haben, dann werde ich auf jeden Fall äh, Items kaufen. Ein Tauboga! Ja komm, lass mal Tauboga gegen Tauboga machen, nicht Ich mal Bock zu. Patex, mach mal einen Flügelschlag vielleicht. Ja, aber eigentlich so gesehen wäre ich ja eigentlich hier am Vorteil, weil ich habe ja vier Level plus. Ansonsten sind sie gleich ein Buchmann, aber ich bin halt ein Vorteil. Vor allem, weil ich einen Vorteil schaffe. Und der hat mich gleich nicht angegriffen am ersten Mal. Und der einfach viel zu schwach ist. Und äh, macht zu das ist mir egal. der ist jetzt eh besiegt. Und ja! Keine Ahnung, was ich laber. Ich will nur die 15 Minuten vom Spaß machen. Yay! Äh, mein Vogelteam hat verloren. Yep, hat es. Ist auch ziemlich dumm. Die, die lernen einfach nie dazu. Was? Kind würde ich bekämpfen. Ah, okay. Okay, ja, bin ich mal gespannt. Äh, die lernen noch nie dazu. Die nehmen einfach ein Team mit einem Pokémon... Oh, mit einem Pokémon-Typ und... Oh Gott, das sind fünf Pokémon auf einmal. Ja, aber komm, die heute nicht schwer sein. Das sind wahrscheinlich eh nur so Level 24er Pokémon alle. Ja, damit waren die alle noch. Gab es ja nur wenige Sprites. Heutzutage gibt es viel mehr. 31, das ist toll. Ich hoffe, äh, relax wird in ein paar Tagen. Ich muss echt gleich mal nachgucken. Vielleicht mache ich sogar direkt nach der Aufnahme. Mal gucken, bin mir nicht ganz Mit Ausgewischen stand da grad, kann das sein? Ich weiß nicht. Ah, jetzt kommt das Piepsen, Piepsen, geil. Jetzt gab es halt in fast allen alten Spielen dieses scheiß Piepsen. Du hast keine AP mehr für diese Attacke. Das ist schlecht. Hab ich noch ein Etter? Ich hab doch bestimmt noch einen Etter irgendwo. Bitte, bitte. Fuck. <lacht> Aber ich habe einen Top Etter. Oder? Habe ich einen beleber Das wäre okay. Komm. Ich ähm, würde sagen, wer braucht denn eigentlich noch so Level ab? Komm, lass einfach path mal machen. Ich wird sich eh bald entwickeln und ich will unbedingt, dass wir einen Tauboss haben. Wir haben nur ein paar Boga und das nervt mich halt einfach irgendwie. Oh, ich auch nicht wie, aber das tut es yeah. du, du, du, du, du, du, du. Oh ja. <lacht> Soweit ich mich erinnern mag, war das Labyrinth echt nervig und das war auch irgendwie teilweise unlogisch. Oder unlogisch, ja genau, unlogisch. Ein Pikachu. Da hätten wir Sand dafür. Ich habe schon mal auch schon seit länger nicht mehr gesehen, glaube ich. Ich meine, es gibt viele Pokémon, die wurden hier entwickelt und die kommen halt einfach kaum vor. Und es gibt auch äh, Versionenunterschiede, nicht nur, ähm, dass der Titel halt anders ist und dass da ein, zwei Unterschiede sind, sondern es gibt da auch andere Pokémon im Wilden, äh, im Bögengras. Zum Beispiel, in einem, äh, einem Pokémon-Spiel gibt es Raupi anderen gibt es Horn oder sowas halt und ja das macht auch so einen sinn pokémon zu tauschen nur ich glaube das wird bei uns nichts aber ich wollte es mal erwähnen weil das ist schon ziemlich interessant finde ich man muss auch damals so ein linkkabel oder sowas holen äh, zum tauschen also man muss das irgendwo in den Gameboy einstecken also man muss hat so ein kabel muss man so ein kabel kaufen und dann braucht man zwei Gameboys und jedem der Gamer muss das äh, alles Pokémon Blau und Pokémon Rot und so vor eingesteckt. Und dieses Kabel muss man da reinstecken und dann konnte man durch ähm, durch das Pokémon Center konnte man so die Pokémon tauschen. Aber nur die Pokémon, die man gerade im Team hatte. Ich glaube später war es dann so äh, dann wurde es nur noch die Pokémon, die, die in der Box sind und dann wurde es endlich so, dass es alle Pokémon sind. Das war, das war dann gut. Und wir sind eingekommen im Labyrinth. Route 13 Norden, Stille Brücke. Das Labyrinth ist ziemlich unlogisch, weil man hat hier überall Zäune. Und ja, man muss sich jetzt hier durchbauen, so gesehen. Also nicht wie Minecraft oder so, wie, wie so ein dummen Schlitt. Nee, nee. Natürlich, ich werde ich, was? Natürlich werde ich mit dir spielen. Äh, ich habe nicht gefragt, aber okay, ja, danke. Ja, wir singen, wir besiegen noch die beiden Trainer und dann glaube ich war es das auch. Oh Gott, stimmt, der Relax hat ja noch... Äh, ...ding schnisch nicht... ...gut, aber Patek sollte es auch. Dann ich noch shoppen, yeah. e e e e e Okay, so mal ein... Äh... Ich finde auch... Es macht keinen Sinn, wie sowas wie Sandwürfel zu benutzen, nur damit die Stats äh, sinken. Vor allem, wenn dein Pokémon einfach viel stärker ist als das Gegnerische. Dann brauchst du einfach nur angreifen und warten, bis es stirbt. Ja. Aber das ist auch schrecklich oft oder halt also oft oder auch manchmal einfach so Pokémon, dass man einfach nur angreifen muss und dann hat man geschafft. Natürlich ist es ein bisschen langweilig, aber was willst du machen? Hm, was, willst du dagegen? was willst du tun? Okay, du leid. Ach, Geo-Wurf, Alter. Geo richtig stark. Hm. In der Agenda gab es noch gar nicht so viele so viele Typen, glaube ich. Es gab. Es gab nur so ein paar Stück. Und bis heute hat immer noch hat Evoli immer noch nicht alle Typenentwicklungen. Ja. <lacht> Level 34. Das ist sehr praktisch. Ja, kann einfach hier bleiben und kämpfen. Warum nicht? Du. Ja, die Gegner sind einfach viel zu einfach und ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen langweilig. Und ja, bei so einem Let's Play zum Beispiel, wo ich jetzt auch nicht mehr vorspulen möchte, ähm, da, wie soll ich sagen, da ist es halt schon log logisch, wenn man so sagt, wie soll man, so ein paar Themen oder sowas hat. Aber ich würde mir schon gerne so ein paar Themen aufspannen für so eine nächste Folge oder so. Komm, die machen wir noch platt und dann war das. Lass deine Pokémon gegen meine antreten. Okay. Bam. bam, bam, bam, bam. Oh, zwei Pokémon, ein Pipi. Oh, das sollte hoffentlich schnell gehen. Ich habe immer noch nicht gewechselt. Oh, ja, das merke ich erst jetzt. Das ist ja schlau. Ähm, komm, wir machen ganz schnell mit Skröte. Easy. Platz. Mhm. Ich weiß die pokémon namen von mir die sind schon so teilweise random ich finde es ja äh, witzig wenn so neue leute dazukommen und dann gucken die halt die neueste folge von irgendwas schafft also einfach zu so gucken was ich auch vollkommen verstehen kann nur das wäre halt logischer aber kann ich trotzdem vollkommen verstehen und äh, dann sehen die sowas und stellt euch mal vor ich habe in der einen folge äh, so einen richtig komischen start gemacht da waren wir noch in der ms ein oder ms andere, oder wie auch immer und da habe ich so einen richtig komischen Start gemacht. Ich stell dir mal vor, Leute, Leute, Leute kommen und sehen dann sowas. Und das ist ein bisschen, ein bisschen komisch. Ich habe auch oft gehört, weil ich mache ja der währenddessen so ein Spongebob-Spiel Natürlich ist es teilweise cringe, also zumindest das Spiel so. Und dann habe ich auch gehört, was ist das denn hier, Pokémon? Äh, äh, ist nicht Pokémon, ich meine. Äh, was ist das denn hier, Spongebob? <lacht> das ist schon lustig. Vor allem, weil das halt niemand kennt, so. Und das, vor allem im Deutschen, kennt das kaum jemand. Und ja, aber äh, ich würde mir sagen, wir hören an dieser Stelle mal auf und machen in der nächsten Folge weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Ihr könnt irgendwo an den Seiten anklicken und dann seid ihr richtig korall. Haut rein, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!